Hi und willkommen. Mein Name ist an die LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren pokédex vervollständigt. Ja, ja oh. Und ja, ähm, in dieser Folge planen wir hoffentlich die Story zu beenden. Ich glaube, wir sind relativ nah dran. Und ja, die Story sagt uns, wir sollen hier zum Luma Wald gehen. Und hopp, treffen und wahrscheinlich müssen wir dann gegen hopp kämpfen, nämlich ne? jetzt mal an. Er hat ja, glaube ich, um das legendäre Pokémon gekümmert und ja, Animationen und so sollten noch an sein. Und ja, gehen wir mal rein und gucken, was da los ist. Ne? Äh, er ist damit, ich glaube, äh, Samazenta Center da reingegangen ne? und ja, jetzt äh, äh, sagen ja, Waifu. Wartet hinten auf dich. Soll ich dich hinbringen? Ja, gut gut, los geht's. Spaß du mir ein bisschen Zeit und da hinten ist auch schon. Und ja, ich habe so gefühl, wir müssen gegen den kämpfen, während er dieses Pokémon irgendwie in seinem Team hat, Für ne? wetten. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Alles wieder in Ordnung, hast du? du? kannst dich selbst unter Kontrolle halten. Ich glaube nicht. Ich mein bist du der Held. Der die Galarregion gerettet hat, wow, du hast dich tatsächlich beruhigt. Fantastisch, ich wusste, dass du es schaffst. Du liebes bisschen Hopp, du siehst ziemlich durch den Wind aus. Oh, hi, da seid ihr ja äh, gut möglich. Ich war damit so beschäftigt, center zu beruhigen, dass ich alles andere vergessen habe. Unglaublich, dass du einfach allein losgestürmt bist, um den legendären Helden zu besänftigen. Voiled. Äh, es sieht glücklich aus war doch ein kompliment <lacht> ja finde ich auch es war aber echt kein zuckerschlecken sag ich dir wollt was echt jetzt ist das dein da ernst was soll zum zinter von dir da werden mein talent als trainer anerkannt und möchte teil meines teams werden da hast du jetzt ja nur aus der nase gezogen <lacht> Was? du willst dich mir anschließen Was? du willst unschuldige kinder abschlachten <lacht> okay wirklich das ist ja großartig also wenn du es wirklich ernst meinst mal sehen und los versuch ins gesicht geworfen Soll ich nicht in den meisterball hopp kommen wegen der welt verdient nichts besseren ball ein ist der ball groß wir sind noch nicht so groß. Hop, hat center gefangen. Ich muss schon sagen, ihr seid echt unglaublich. Ich kann selbst noch nicht glauben, was da eben passiert ist. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dank all den neuen Kapitel beginnen kann, dank all dem ein neues Kapitel beginnen kann. Daniel, ich habe eine Bitte an dich. dann gibt es bloß nicht, dass ich nach haben will, aber müsst ihr bitte noch einmal gegen mich kämpfen? Hier, wo alles angefangen hat. Im Schlummerwald. Okay, da schnell will ich den Kampf gegen Hopp nicht auf die gleiche die Schulter nehmen. In meinen Held damals hinter ihnen für fähig genug sein Trainer zu sein. Äh oh. Nein. Okay, ich schaffe das schon. Ich habe heute schon schwägere Kämpfe gesehen. Werdet ihr im nächsten Part sehen. Dann bei diesem Kampf halten wir uns kein bisschen zurück. Okay, bist du soweit? Ja, dann lass uns loslegen. Ah, komm mal her bloß nicht ich heute nicht schaffe ja. von einem pokémon hast du natürlich das nicht rausgenommen also dann los geht's dann hier keine falsche zurückhaltung 69 ist klar hm. so, ich habe letztens mal irgendwie so nachgerechnet oder nachgeguckt jedenfalls was besser ist ich bin jetzt hier zum beispiel gerade an der guten stelle ich habe mal nachguckt was äh, wie sich das errechnen lässt hier mit den ganzen sachen sehr effektiv verdoppelt den schaden und step wird ja 50 prozent äh, ne? so leute das hier würde jetzt 130 schaden machen ne? das er mit step noch mal 50 prozent würde 180 schaden machen deswegen ja wäre Feuerball immer noch besser ne? weil manchmal gibt es da solche situationen wo man irgendwie gucken muss hä, will ich jetzt lieber step oder sehr effektiv machen Jetzt habe ich die Werte komplett weiß. Macht halt es ein bisschen einfach. Ich glaube, ich habe die schon vorher gewusst, aber <lacht> ja, also nicht. Ich habe es mal noch mal extra für mich nachgeguckt, das gucken. Mein Antrieb im Leben weiß immer, meinen Bruder aufzuschließen. Ab jetzt wo er nicht länger erschimpft ist, fehlt mir ein klares Ziel. So, okay, ja, Problem mit relaxe ist, er hat wahrscheinlich Speckschichten. Ne? Jetzt mal Blackwing ein. Stahl. es Was geht? Zwinger. Erdwing. Oh, perfekt. Oh, zum Glück habe ich ausgewechselt. Äh. Aber knapp. So, das müsste jetzt noch mal 30 und das war nicht viel schaden Au. Ähm, ja okay und so weiter würde ich sagen ich meine der macht mir schaden aber weil ich wieder hoch meiste du davon Nichts dagegen, man hat mal meine Verteidigung erhöhen würde oder so, ne? Ah, ne. Okay, doch bestimmt Erholung also so, ne? Deshalb irgendwie nicht drauf ankommen. Sturzflug und ja, der Okay nicht vergessen ich kann auch items einsetzen ne? ja, cool. ja, zum wird wahrscheinlich das schwierigste sein ich weiß nicht mehr welches welchen typ das ist aber ich glaube da kann man ja nachgucken ne? du und sagen ja gezielt auf euren weg und ich? ich hatte das gefühl dass ich irgendwie stehen geblieben bin Brutziger. da kann man hier irgendwie nach nochmal den typen ja einfach so elektro na, da habe ich leider nicht könnt hier einsetzen. Damit ne? eigentlich dich. Dann machen wir mal halt so: Lille Marie, also bestimmt mit elektro zu merken. Ne? Elektro Pizza. Auch oh, Gott, auch oh, Volltreffer. Ich wollte schon sagen, warum hat er so viel schaden gemacht? Ja, ja, ja. Aber, ne. ich Sagen? Ja, warum, jetzt klappt das noch halbwegs. So. Das, ich glaube nicht, dass das reichen wird. So was mal? Na geil. <lacht> ah, kam schon. Warum? Ähm, was sagen wir, nehmen wir da Igni. Ah ja, so schnell ist, so starkes. Weg, jawohl, noch mal ein Hopf und kampf Gerade dann habe ich zusammen mit dir und lässt die Pokémon gerettet. habe ich gegriffen, dass ich anderen Leuten helfen kann. Okay, so mal ein Gott um helfen kannst, ihnen wenn ich dem Feuerball ins Gesicht Tschüss. Wow. Okay. Ach verfixt, aber. Es macht trotzdem Spaß, gegen mich zu kämpfen. Kramer. Oh. Alles Pokémon, die ich nee, fertig machen kann. Das ist nicht so toll. Für dich. Ah oh, nein. War schnabel. Oh nein, jetzt habe ich gleich keinen Feuerball mehr für, sommer Center, wenn er ihn einwechselt. Ja oder so. Ha. Geil. Ja, super, was mache ich denn jetzt? Ja, Fußset, keine Ahnung. Und jetzt nichts Ja, das ist ein bisschen doof jetzt. Ich zwei, drei mal daneben gauen ab. Zweimal. Okay. Dagegen, das ich jetzt gar nichts. Na, Stahlangriff, wir werden aber nichts bringen. Diamat. Ja, da kommt gleich so Center und macht uns fertig, pass auf. denke jetzt nicht an sowas hier. Nimmt jede Menge Schaden. Kommt reicht, ne glaube mich untertreibt gott da bin ich nicht da kommt dem weg das gibt es jetzt nicht Aber ganz sehr gut der tag trifft immer ja, Warte mal ich wusste es ich wusste, es hat ein paar kacktes Dings. Heil item hier noch. Ich wollte jetzt so auf Nummer sicher gehen, also ich wollte nicht auf Nummer sicher gehen. Oh, sehr gut. Ich Glück habe, dann ist er jetzt weg. ok cool, cool. Alter. kommt da für einsatz zwei zwei sieger streichen doch andererseits will ich auch dass der kampf irgendwas irgendwas das einzige gefühls Gefühlschaos sagt ich dir aber dir geht bestimmt also oder dann eher nicht was ist ziemlich peinlich wenn ich mich als einziger so freue gut da kann man nach nur weinen so viel man will aber das hier ist definitiv das ende rasch von sommer center davon sein legendären ganzen stoß und nee jetzt noch wirst du was für ein typ du bist nee wäre sehr gut wow das bin noch nicht mal erledigt mein gott los verteidigung denken bitte kommt sowieso nicht mehr dran also ja merry Glaub ich glaube, Donner mit der ganzen Stoß. Ich, ich muss das sogar noch mal hier überleben. weiß Ich gar nicht jetzt sogar ich Leber eingesetzt. Wer sowieso nicht mehr dran gekommen, so jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Du bist, ich glaube, eins von denen war Stahl und Kampf. Eins von den Stahl und ne? Hm, ich weiß nicht was gigantenstoß ist was das für ein angriff ist, ist das stahl einfach also, ja, verlauf machen sie bitte da so, kommt knuddler ehrlich jawohl er ja, von auch mag es nicht geknuddelt zu werden ja so hat okay. so knuddler Alter. Was ist das? wäre ja, du aus jetzt noch ein top genesung raus, ey. Gut, Knuddler! Legend der legendäre -Legendär Held. Einer seiner Angriffe, Knuddler. So, ich will damit Ignier ja. finishen, aber... Komm. Ja wohl schneller sein als der, kommt ne? Komm. Komm, das Ding fertig. jawohl um und weg bitte. Okay. Yay, ja gewonnen. Dank ja dir und, und mein Bruder werde ich immer stärker. Ich schulde euch wohl was. Na ja. Der allerbeste Champ hat wieder zugeschlagen was hast echt drauf dann hier auch andererseits, früher macht mir eine niederlage nun nichts mehr aus ich fühle mich trotzdem gut ja ich fühle mich auch gut zu erledigen jedes mal und weißt du warum ich habe einen neuen traum gefunden den ich verwirklichen will ich möchte jemand werden, der überall auf der welt pokémon hilft die in not sind ich möchte ein pokémon professor werden das ist irgendwie lahm der gedanke kam mir als wir vom stadion zu stadion jetzt und um die wild gewordenen pokémon wieder unter kontrolle zu bringen ich weiß dass ich noch große wissenslücken in sachen pokémon habe und erfahrung mangelt es mir auch doch ab jetzt werde ich mich schmächtig ins zeug legen und büffeln bis der kopf raucht eines Tages werde ich mich dann zu einem professor gemausert haben auf den sania und du stolz sein könnt damit schlage ich zwar einen anderen weg ein als mein bruder und du doch für mich wirst du immer mein rival bleiben äh, das will ich auch hoffen versprochen du nicht rivalen auf ewig ja, wenn es sein muss Ach die jugend so unbeschwert und voller enthusiasmus ich glaube ich habe da was im auge stimmt also tatsächlich dass ältere leute näher am wasser gebaut sind hm? wie bitte ich bin ja wohl selbst noch quick lebendig und spritzig aber hör mal Hop, du hast du was hältst du davon bei mir im als sind anzufangen was ich habe alle möglichen bücher und dokumente über pokémon einfach perfekt für jemanden der pokémon professor werden will was könnt ihr so auf deinem weg mit rat zu tat äh, zur Seite stehen ich dir mit rat und Tat. da brauch ich nicht lange überlegen ob ich das will aber kannst du mich überhaupt gebrauchen das war eine frage zwar ich jetzt niemanden mehr habe der mir zu angeht dich wartet jede menge arbeit moment mal du ist also bloß jemand der die arbeit abnimmt naja mir soll es recht sein ich werde dich nicht enttäuschen sind ich noch die assistentin die hat sich entschuldigt und ich auch nicht an Du jetzt eine seltene lia von hopp Klatsch, klatsch. Wir stehen einfach nur so und sagen klatsch. <lacht> oha, oha, wahrlich ein fabelhafter Kampf und welch eine rührender Wortwechsel. Oha, oha, um ein Haar hätte ich ein Tränchen vergossen. schwert und Schildrich und es, und du auch Bruder Gatz? Was wollt ihr denn alle hier? Kein Grund vielleicht zu einen Aufstand zu machen, die junge Frau. Wir sind nur hergekommen, um dann die Ehre zu erweisen. Die beiden wollten sich partout nicht davon abbringen lassen, sich persönlich zu entschuldigen. Ich bin quasi nur ja, um auf die beiden aufzupassen. Immerhin sind sie ein Nachkommen des alten Königshauses von Gala. jetzt aussieht, habt ihr auch echt saubere Arbeit geleistet, während ich im Rosé Tower damit beschäftigt war, das Chaos zu besagen. Was ist eigentlich mit dem? Ist der überhaupt nur irgendwo da? Beschäftigt war, das der Präsident hinterlassen hatte. Bla bla bla. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was die zwei da angestellt haben weil haben die pokémon deiner maximierung gezwungen das hätte du mal sehen sollen wir wollen unsere taten zutiefst Aus puren egoismus haben wir im kauf genommen dass un unschuldige pokémon verletzt werden nichtsdestotrotz hat dann unsere hochmütige haut gerettet dann großmütigkeit ist größer als deiner max du wärst selbst als könig geeignet geeignet als wir Was geht das schon wieder los dann greift ihr zwei endlich dass sagt und sommer die die Könige sind Nein, nein, und nochmals nein, wenn wir das Zepter schon aus der Hand geben müssen, dann zumindest an der Niro. Hm, wie genau ich dich betrachte, ist so mehr spürig wie durch eine Aura der Berühmtheit umgibt. mein haben zwar eine Schraublocke, aber irgendwie scheinen sie dich ins Herz geschlossen zu haben. Daniero. Oha, schon so spät wir würden gerne noch verweilen, doch wir müssen aufbrechen. Und war dann ein großer Spießrutenlauf, den bei dem wir uns bei allen Leuten entschuldigen, die durch die Taten unheimlichkeiten erfahren mussten. In diesem Sinne, Ey, wer hat euch erlaubt, einfach so abzuhauen? Hopp, das ist ich habe deinen Kampf gegen Champ Daniro mitverfolgt. Ist unheimlich stark geworden. Meiner hätte ich nur rausgelassen, selbst mitgekämpft. Das freut mich sehr, dass du jetzt deine Bestimmung gefunden hast. Und du musst wissen, dass du meine volle Unterstützung hast. Und das sage ich jetzt nicht bloß, weil ich dein großer Bruder bin. Nein, das sage ich dir auch als dein Rivale. dank Bruder Herz. pose ich gehe aber wow, ein lob von delon hört man wahrlich nicht alle tage da ist es nur zu verständlich dass auch dir mal die worte fehlen hopp nachher schon auf sagen ja <lacht> also dann geht's machen wir uns auf den rückweg oh, ja, das ist die gelegenheit von Bett drin bis zum waldrand los geht's ich gewinne, ich gewinne ich gewinne ich stellen ein bein <lacht> Okay. Ende. Oh, okay. wenn ich gut habe mir das Spiel erwähnt, wie es uns sagt. Karte. Das heißt Abenteuer ist damit noch lange nicht zu Ende. durchforst die Galaxie und nach neuen Pokémon und schnappst sie die alle. Ähm, habe ich schon erledigt. In city gibt es zudem den Kampf um ein Turnierwart auf neue Herausforderer. Ähm, äh, äh. Stell ein Können unterweise, Weise und misst dich mit schärfsten gegner als jetzt als je zuvor ja was das angeht äh, keine ahnung so meine pokémon sind wahrscheinlich nicht voll gehalten ne? weil ich meine gegen eine person können wir noch kämpfen das habe ich mal so überflogen ich meine mein gott ich habe so lange pause gemacht von dem spiel ist jetzt egal weil ich jetzt noch nachguck, Ne? schon bald die DLC draußen dann wo ich schon wieder voll blind reingehe so also meine güte so. ähm. obwohl ich habe dann eigentlich nicht wirklich nachgeguckt ich habe äh, weiß nicht ich habe mich gewundert nämlich weil man muss denn jedes stadion hingehen ne? und man hat lia karten von allen möglichen leuten bekommen deswegen nehmt dich einfach mal an hier kann man vielleicht auch eine holen so hopp <lacht> Der glock pose Hauptschloss die Arena challenge auf Platz 2 im Vorturnier ab. Wurde wofür auch von vielen Arena in den höchsten Ton gelobt wird. Sie preisten sein Talent dafür Pokémon zwanglos und fröhlich kämpfen zu lassen und sehen darin offenbar einen der Unterschied zu seinem Bruder. Da ob seine Stärke überwiesen hat, als er dem aufholenden los einheit gebot. Wird ein Match zwischen ihm und den neuen Champ mit Spannung erwartet. Man darf auf ein sicherlich legendäres Match gefasst sein, das in die Geschichte eingehen wird. Okay. So, aber ich möchte jetzt noch mal hier eingehen. Weil ich glaube, hier wartet noch jemand. immer auch noch bekämpfen können. Hoffentlich. Da, guck mal. Na, Danilo, wie steckst du dich so als Champ? Wie du siehst, bin ich für meinen Teil ja eine ausgezeichnete Arena-Leiterin. Ich will den Leuten zeigen, dass man die Taktik und die Dynam Dynamik eines Kampfes auch ohne Dynamax voll und ganz genießen kann. Also, Champ, was hältst du von einem Showkampf? Aber sicher. Und damit äh, wir uns nicht falsch verstehen, ich bitte ja nicht um einen Kampf. Ich gebe dir viel mehr die Möglichkeit, gegen mich anzutreten. So ein Kampf gegen beste Rivalin, um das hier abzuschließen. Ich nehme an, dann kriegen wir von ihr auch noch eine Liga-Karte. Ne? Da müssen wir eigentlich von jedem Charakter eine haben. Oh, du bist aber ein bisschen schwächer als gedacht. Aber ich bin ja schon mal hingegangen irgendwann und da war sie noch nicht hier also es hat irgendwie so gedacht die reihenfolge nehme ich an Aber ich würde sagen Igni wird das leider ist mit einem schlag hier erledigen und hat hat 55 angriffe also ja Boom. ich finde immer auch das, das beste lied im ganzen spiel ding, ding, ding. Oh, okay. knecht Ich dachte, da war Verhöhner oder so. Ich jetzt nicht so gut gedacht, hätte ich gesagt. gerade gegen die Decke da geschwungen? Oh, Erdbeben. Oh, das ist nicht gut. also wieder zur Ich als nur einen Schlag weg. Na, oh. ja, jetzt habe ich auch Feuerball wieder einsetzen. Ne? Oh Gott. So, und ich glaube, dann kann man auch noch mal irgendwie, wenn man die Story abgeschlossen hat, dann kann man noch mal ähm, den Champ Cup spielen. Ne? Das heißt, ich kann damit allen Charakteren, allen Arena Leitern noch mal kämpfen. Ich glaube, die tun irgendwie zufällig auftauchen oder so. Können wir vielleicht ja auch einmal machen, Nur um zu gucken. Äh. Ja, Level 60, ist jetzt nicht so okay. Sagen, in der nächsten Folge mal noch mal ein Champ kann einmal machen, ne? dann haben wir so weit nicht die Story komplett, glaube ich, abgeschlossen. Allen drum und dran, und dann können wir uns langsam so auf das DLC irgendwie so vorbereiten und da hinein steuern. Wahrscheinlich schon wieder alle irgendwie voll abgeschlossen haben, aber ich bin halt ein bisschen langsam, okay muss erst mal hier fällig machen okay aber ich bin dran am arbeiten wie ihr seht so ihre kicks oder oh, wann komischer Ruf so bitte trifft diesmal ich habe wortwörtlich alles mit meinem Starter gerade erledigt okay so trifft bitte schafft ja 85 ist, haben schon. Wir öfter treffen müssen. okay. Und das war's mit ihr. Ich bin ein bisschen stärker vorgestellt, aber okay. Jetzt hab verloren, aber ich werde mir deinen Kampfstil abschauen. was Nichts anderes hätte ich von ihr erwartet. Du bist echt ein toller Champion, Nero. Ich habe da was für dich. Passt aber gut darauf auf, sonst kann ich sehr ungemütlich werden. Dann seid eine seltene liga Card von Mary. So. Ich. Oh, kann man sie jetzt irgendwie täglich irgendwie so kämpfen oder was? Keine Ahnung. So, da war Mary. Boom. Im Auftrag ihres Bruders Netz wurde sie zur Arena leiterin von Spikeford. Ihren ersten und treuesten Partner Morpeko hat sie hat ihr Bruder für sie gefangen als sie fünf Jahre alt war. Sie lässt sich jedoch immer noch von Morpekos launen beeinflussen. Marys Teilnahme an der Arena Challenge hat Spikeford wieder beliebter gemacht und sie selbst ist nur für die Grenze ihrer Heimatstadt hinaus bekannt. Äh, wenn sie wütend wird, ändern sich ihre Gesichtsauszüge zwar nicht, aber innerlich, dass sie sich nur sehr schwer wieder beruhigen. Okay. Haben wir, glaube ich, von jedem, ne? Wir haben von allen unseren Rivalen hier. Wir haben von allen Arena-Leitern, ne? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gelesen, ne? Hier ja, ein Kommentar von jetzt als er gerade Arena-Leiter geworden war. Ähm, ich bin es In zweifel können sich Pokémon leider nicht deine maximieren. Aber dafür haben wir gewissermaßen die ursprüngliche Form von, von Pokémon-Kämpfen beibehalten. Für die ich jetzt gerne die Werbetrommel rühren möchte. Ich habe übrigens eine Schwester. Sie hat mehr Potenzial als ich. Aber. Bis sie groß ist und Arenaleiterin werden kann, werde ich singen, was meine Stimmen daher geben. diese Stadt ordentlich einheizen. So, das haben wir, glaube ich, schon gelesen, ne? äh, Naja, mit dem Selfie, genau. Okay. Da haben wir von ihm charakter ne? Gut. So, und dann, glaube ich, war das so. Man kann jetzt den Champ Cup mal erneut spielen und das können wir ja mal nochmal machen, ne? so als letzte Herausforderung. Ne? Äh, hier, ne? ja, hier war das, glaube ich, ein Stadion. Dann machen wir im nächsten Part noch ganz kurz und knackig, nur um zu sehen, was uns nur so erwartet, wie stark die Gegner da geworden sind und ja ob irgendwie eine Belohnung vielleicht kriegen ich weiß es nicht und dann bleibt eigentlich nur noch der Kampfturm übrig und ja möchte sein habe ich da schon so ein paar Sachen gemacht die werdet ihr im nächsten Part dann wahrscheinlich sehen Nee, Quatsch der nächste Part wird ja jetzt erstmal Dings sein ne? so hi hm. kann ich da irgendwie nein äh. Ich wollte jetzt nicht direkt da reingehen, aber okay. <lacht> äh okay, wie es aussieht, sind wir ja einfach reingezogen worden. Okay, dann würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich wollte jetzt eigentlich nur gucken, ob man da irgendwie so nachgucken kann oder so. Aber ja, was soll's. Gut, dann machen wir jetzt einfach im nächsten Part hier so ein Turnier noch so locker flockig, ne? Und ja, in dem Sinne sage ich dann, kann ich hier noch ausgehen Kannst nicht mehr zurück. Gut, dann eben nicht. Äh, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ne? Ich hoffe, ich hatte Part gefallen, wenn bitte einen like, einen Abo, einen das bitte ein Like ein Abo in den Kommentaren würde mich sehr freuen. Und ich sage euch dann äh, tschüss bis zur nächsten Folge.